Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir einmal über die Evolution eines Amazon FBA Unternehmens. Wohin geht die Reise? Wie ist denn wirklich der Prozess, wenn ich jetzt von meinem ersten Produkt aus loslege? Was äh, erwartet mich denn da überhaupt in der Zukunft? Also, lass uns mal darüber sprechen, wie das Ganze dann überhaupt äh, ja, von geht. Denn am Anfang hast du ja natürlich ähm, die Idee, vielleicht mit einem, zwei oder drei Produkten zu starten. Aber wir nehmen mal an, dass du mit einem Produkt einfach mal deine Amazon-Reise beginnst. Und dann hast du dieses eine Produkt, was du ja letztendlich recherchierst, wo du die Herstellerfindung ähm, für machst, was du dann auch auf Amazon auf den Markt bringst und dann dementsprechend auch deine Verkäufe generierst. Und dann bist du an dem Punkt, wo du überlegst, okay, mein erstes Produkt hat letztendlich, ähm, ja, vielleicht geklappt. Du hast irgendwie deine Umsatzziele, die du dir vorgenommen hast, erreicht und dann überlegst, okay, was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt weiter? Und einige denken dann, dass sie an dem Punkt wirklich hergehen sollten und sich an eine Social-Media-Präsenz aufbauen müssen um das Produkt, dass wir dann jetzt Facebook-Werbung schalten müssen, dass wir dann viele, viele verschiedene Dinge machen müssen dafür, was an dem Zeitpunkt bei vielleicht irgendwo zwischen 7.000 und 20.000 Euro Umsatz, die du mit dem Produkt machst, oder lass uns sogar 5.000 bis 20.000 Euro Umsatz sein, letztendlich definitiv noch falsch bist, wenn du dich um Facebook-Werbung oder äh, dieses Brand-Building gerade mal interessierst. Das heißt, das sollte zu dem Zeitpunkt nicht der Fall sein. Was letztendlich hier der richtige Weg ist, ist den Prozess, den du jetzt gerade das erste Mal erfolgreich durchlaufen hast, einfach wieder und wieder zu durchlaufen. Denn an dem Punkt geht es für dich darum, so viele Produkte wie möglich auf den Markt zu bringen, um den größtmöglichen Cashflow natürlich auch auf der anderen. Seite da für dich zu generieren. Das heißt, fokussier dich nicht auf irgendwie Social Media Marketing, auf, auf ähm, ja, Instagram-Seiten, die du aufbaust, wo du schöne Bilder hochlädst oder Facebook-Werbung oder was auch immer. Fokussier dich einfach nur auf deinen Amazon-Store. Es ist ehrlich, ehrlicherweise auch relativ egal. Die Leute interessieren sich nicht, nicht dafür, ob dieses Produkt, was sie jetzt gerade auf Amazon kaufen, auch irgendwo anders sehen, ob es in anderen Marktplätzen verfügbar ist oder was auch immer. Die Leute kaufen das. Wie gesagt, wir haben Produkte schon Hundertfach oder hunderttausendfach verkaufst, die nur auf Amazon verfügbar sind, wo es keine anderen Produkte gibt oder keine anderen Online-Shops oder was auch immer. Das ist der Fokus liegt definitiv hier auf Amazon. Dann gehst du her und machst das Ganze nochmal und nochmal und nochmal, dass du wirklich dir ein Portfolio an Produkten aufbaust, wo du jetzt sagst, okay, du hast wirklich einen sehr, sehr soliden Cashflow. Das heißt, du bist irgendwo zwischen drei und zehn Produkten, je nachdem, wie gut die Produkte dann auch performen. Und an dem Punkt schaust du dann jetzt, okay, Gehe ich jetzt her und mache das Ganze einfach immer weiter, auch abhängig davon, welche Produkte du ausgewählt hast, welche. Produktkategorien, die hier auch sprechen oder welche ja, Brands sind oder nicht. Und an dem Punkt hast du dann für dich die Möglichkeit zu sagen, entweder mache ich jetzt hier weiter oder ich schlage einen anderen, anderen Weg ein. Und dieser andere Weg, also der dritte Weg nach dem Produkt selber, dem ersten Produkt, der Skalierung auf der Plattform Amazon, haben wir jetzt diesen dritten Weg und der dritte Weg ist letztendlich abhängig davon, welche Produkte du ausgewählt hast. Wenn du wirklich Produkte hast, die extrem nischig sind und die eigentlich sich nur auf Amazon verkaufen lassen, weil da gerade zufällig Leute immer nach suchen, und jetzt nicht wirklich ähm, ja, Lifestyle-Produkte sind, dann kann das wirklich Sinn machen, zu schauen, ob es noch einen Markt international für dieses Produkt gibt. Das heißt, du schaust auf Italien, Spanien, Frankreich, auf den anderen Amazon-Marktplätzen in Europa einfach nach. Hey, wie gut verkauft sich das Ganze denn vielleicht dort? Und ich schaust dir da mal die Zahlen an. Führst da noch mal die Analyse durch, um dort zu schauen, okay, kann das Ganze auch vielleicht international Sinn ergeben. Das kannst du für alle deine Produkte machen oder auch mal mit den Produkten starten, wo du vielleicht das meiste Potenzial siehst. Wenn du vielleicht jetzt auch Produkte hast, wo du sagst, hm, ob das jetzt wirklich Lifestyle-Produkte sind, weiß ich nicht. Oder ob das Leute eher nur auf Amazon kaufen würden. Also je nischiger das Ganze ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es wirklich eher nur auf Amazon auch international gekauft wird. Wenn du aber ein Produkt hast, wo du sagst, hey das finde ich super spannend, da kann man auch eine wirkliche Marke, eine Brand drumherum bauen, dann bist du jetzt an diesem dritten Schritt, an einem guten Punkt zu sagen, okay, ich kann mal wirklich probieren, das Ganze auch abseits von Amazon zu vermarkten und damit spreche ich jetzt nicht nur von Otto und Ebay etc., also von Multichannel-Marketing, von anderen Marktplätzen einfach, weil da hast du es auch relativ wenig selber in der Hand, also im Gegensatz zu Amazon kannst du noch entscheiden, wo und wie du rankst, auf Plattformen wie Ebay oder Otto hast du extrem wenig Entscheidungsfreiheit und dein Produkt wird da online gestaltet und ob es gekauft wird oder nicht, liegt nicht wirklich in deiner Macht. Und deswegen ähm, ist es hier die Möglichkeit für dich zu sagen, hey, du kannst einen eigenen Onlineshop und die eigene Skalierung abseits von Amazon definitiv probieren mit Facebook-Werbung, mit äh, Instagram-Marketing etc., weil du sowieso nichts zu verlieren hast. Du kaufst ja sowieso Ware ein für die nächste Bestellung und für die nächste Bestellung und gehst dann her und baust den Shop auf und du probierst dann Facebook-Werbung aus, Instagram-Werbung und Co., um diese Ware, die du eh hast, letztendlich zu nochmal auf einem anderen Kanal zu verkaufen, um dort auch drüber zu skalieren, weil du natürlich selber entscheiden kannst, wie viel Facebook-Werbung gibst du aus, wie viel nimmst du dann da das natürlich auch mal auch, auch ein, ganz klar. Je mehr du ausgibst, desto mehr wirst du dann auch einnehmen. Natürlich ist es ein anderes Thema, was du, also im Regelfall ein anderes Thema, was du auch dann nochmal genauer durchleuchten musst und auch verstehen musst, was deswegen auch nicht am Anfang kommt, sondern erstmal, wenn du wirklich mal ein paar Monate oder sogar Jahre dabei bist und dann hast du da wirklich eine gute, eine gute Grundlage, um zu schauen, das Ganze vielleicht noch andersweilig zu verkaufen. Weil du hast, wie gesagt, relativ wenig Risiko, weil du die Ware sowieso hast und die Ware würde sich sowieso über Amazon abverkaufen. Wenn du jetzt einfach hinten anfangen willst, mit dem Shop starten willst, sagst, hey, ich will nicht über Amazon verkaufen, ich will nur meinen eigenen Shop, meine eigene Marke hochziehen und dann mal 2.000, 3.000 Einheiten von irgendwas bestellt dann weißt du aber nicht, ob es sich überhaupt im Vorfeld verkauft. Und hier hast du ja schon mit deinem Produkt wirklich ein Proof of Concept, weshalb es für dich einfach umso leichter ist, auch das nebenbei als weiteren Vertriebskanal letztendlich so noch mit aufzubauen. Und das ist definitiv ein sehr, sehr ähm, ja, wichtiger und spannender Punkt für einige Brands. Einige Brands ähm, können da extrem viel rausholen, andere Brands eher ein bisschen weniger. Und wenn du sagst, hey, es funktioniert irgendwie doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe mit meinem Shop, dann hast du immer noch Amazon und kannst immer noch internationalisieren. Aber es kann deinen Markenwert deutlich steigern, wenn du noch abseits von Amazon auch verkaufst und du hast einfach generell die Möglichkeit, dich auf einem anderen Standbein noch in diesem E-Commerce-Sektor zu verlassen. Was hier natürlich auch durchaus extrem, extrem spannend sein kann. Plus es gibt noch weitere Vorteile, wie gesagt, dass du auch E-Mail-Adressen sammelst, einen Kundenstamm dir wirklich aufbaust. Aber du solltest niemals damit anfangen, wirklich diesen online shop einfach auf gut Glück zu bauen mit irgendwelchen Produkten, die du dir einfach mal in der großen Schublade wirklich kaufst. Weil das ist dann eher ein bisschen wie Hop oder Flop und das macht dann natürlich relativ wenig Sinn. Und auch hier ist es so, dass es ein Riesenvorteil gegenüber dem klassischen Dropshipping ist, weil die Kunden, die letztendlich in deinem Online-Shop einkaufen, nicht drei, vier, fünf Wochen auf ihre Produkte warten, sondern das Ganze wird natürlich über Amazon raus verschickt am Anfang, um Lean zu starten. Und deswegen haben sie auch ihre Ware am nächsten oder übernächsten Tag. Und auch da hast du direkt wieder eine hohe Kundenzufriedenheit in deinem Shop, weil du von der ganzen Lagerung und Logistik von Amazon auch profitierst. Das heißt, du brauchst nicht viel mehr Infrastruktur, sondern einfach nur ein shop wie jetzt zum Beispiel über Shopify. Das ist ein anderes Thema an sich, aber wie gesagt, der Weg mit Amazon zu starten, dann auf der Plattform zu skalieren und dann den Weg zu gehen, entweder, Multich oder entweder, entweder Internationalisierung in anderen Marktplätzen bei nischigen Produkten oder bei Lifestyle-Produkten, die eher eine Brand äh, mutieren können, dann auch wirklich einen Online-Job, um da nochmal ordentlich mehr ähm, Absatzpotenzial mitzunehmen. Genau, das so viel zum Thema der Evolution eines äh, Amazon-Unternehmens, weil, wie du mittlerweile auch weißt, gibt es sehr, sehr viele Amazon-Aufkäufer da draußen, die Amazon-Unternehmen kaufen und wenn dein, äh, wenn dein Produktportfolio oder dein Job letztendlich noch auf weiteren Standbeinen diversifiziert ist, das natürlich auch deinen Verkaufspreis mal schnell in die Höhe schießen lässt. Und aus dem Grund, ähm, ja, ich hoffe ich, dass du dir da ein paar Punkte mitnehmen kannst und vielleicht das Ganze auch mal für dich so umsetzen kannst, je nachdem, an Punkt du gerade stehst. In den meisten Fällen, wie gesagt, versuch nicht, am Ende anzusetzen, versuch wirklich erstmal dich auf eine Sache zu fokussieren, die richtig gut zu beherrschen, also wirklich richtig gut zu wissen, diesen Weg herauszufinden, wie es geht, wie du Produkte verlässlich immer wieder und wieder auf den Markt bringen kannst und das sollte dann der Weg sein, den du erstmal einschlägst und dann später wirklich da zu expandieren und zu skalieren auch. Genau, das war's mit dem Video, ich hoffe dir hat das Video gefallen, wenn du mehr so Videos sehen willst, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Und falls du dich auch äh, dafür interessierst, selber dein eigenes Amazon Business aufzubauen, dann ähm, klick doch mal auf den Link unterhalb des Videos in der Beschreibung. Dort äh, kannst du dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch äh, eintragen, wo wir dann einfach schauen, ob und wie wir dir am besten dabei helfen können, dein eigenes Produkt online auf den Markt zu bringen. Das war's soweit dazu. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.